Ja, eine wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier heute aus dem Aachener Wald. Ja, ich habe an diesem Wochenende wieder einen kleinen Ausflug unternommen. Ich bin den Walter besuchen gefahren. Den kennt ihr ja schon aus meiner Film-Mammutmarsch in Dortmund. Wir sind ja zusammen da den Mammutmarsch gewandert. Über, wandert Walter wandert 30 Kilometer ne? in Dortmund. Kilometer, ja. Genau, und wir haben uns ja heute auf den Weg gemacht zum Dreiländereck. Dreiländereck, Belgien, Niederlande. Deutschland und der Walter hat so eine kleine Wanderung zusammengestellt. Ich weiß gar nicht genau, wo es lang geht. Ich war noch nie hier. das ist mich total überraschen. Der Angstschweiß, wie man sieht, steht mich noch verstehen hier. Heute Morgen bin ich schon ein paar Meter gelaufen, ziemlich genau einen Kilometer. Und ja, ich glaube, ich hoffe, wir machen gleich eine Pause. Nee Quatsch. Jetzt hier im Aachener Wald auf dem Weg zum Dreiländereck. Der Strecke fängt heute Morgen schon ganz interessant an. Gespickt mit Highlights sozusagen. Und wir sind hier am sogenannten Westwall. Geschichtlich interessant, historisch. Das ist ja damals zur Zeit im Dritten Reich gebaut worden, um die alliierten Kräfte halt davon abzuhalten, nach Deutschland einzumarschieren, rüberzukommen. Das geht hier also ganz quer durch den ganzen Wald und die ganze Region hier. Dieser Betonpöllers hier. Kann man wahrscheinlich auch schwer wegräumen. Die ne? stehen ja schon jetzt 60, 70, 80 Jahre, ja, die wenn die hier stehen. Ne? 43, 44, ja. 45 gebaut. Und, und äh, wie, man, wie man sieht hier, Walter und ich, wir sind heute als Zwillinge unterwegs. Wir haben unser mammomarsch t shirt an und wir haben auch den gleichen Schuster. da. Ja, genau. Ne? <lacht> das, ist, das ist keine Werbung für die Firma Meindl, aber die machen halt gute Schuhe. Das ist ja doch Werbung dann, ne? ja. muss ich Werbung einbringen. Wow. und Schauen wir ähm, mal im Wanderladen Wir, noch wir sind auf. damit gut unterwegs. Hier ein alter Grenzstein mit dem Wappentier aus Aachen, dem Adler. Das ist auch der, der Preußenadler, wenn ich das richtig habe. Und hier haben man im 17. Jahrhundert halt angefangen, die Grenze zu ziehen, weil es mal Streitigkeiten im Wald gab, wen jetzt hier was gehört, was zum Aachener Reich sozusagen hier gehörte. Wir laufen jetzt zum Dreiländereck. Also zum Pommesbügel geben, habe ich gehört. Eigentlich ganz unspektakulär jetzt hier mitten im Aachener Wald, die aktuellen Grenzsteine heutzutage. So also wie der hier, hier Deutschland, weiße Linie, hier Belgien. 1021, dann gibt es da wohl ein paar mehr von, oder? Das ist ja heute Morgen auf jeden Fall kein langweiliger Spaziergang, definitiv nicht barrierefrei. Direkt hier an der Grenze zu Belgien entlang, die Schmuggelpfade, Walter mir gerade erklärt. Sowas finde ich auch immer spannend hier. Ähm, fragwürdiger Nutzen heutzutage, aber hier war dann wohl mal der Grenzübergang. So, Sind wir in Belgien. Ja, wir sind nach gut drei Kilometern jetzt hier am Dreiländereck angekommen. Das ist gar nicht so ungefährlich, Ich habe dir nicht gesehen, Walter wäre gerade fast vom, vom Rennradfahrer überfahren worden. Ja, offensichtlich auch ein beliebtes Fotomotiv hier der Dreiländerpunkt. Ich stehe jetzt hier gerade übrigens, im, muss ich mal gucken, im, ähm, im niederländischen Teil. Hier auf dem Boden sind halt Metalllinien eingelassen. So, jetzt sind wir im, im belgischen Teil angekommen und hinter den Fähnchen, das ist der deutsche Teil. Es ist richtig was los hier heute Morgen, gut, ja, gutes Wochenende, ist Samstag, die Sonne scheint. Ja Freunde, bis heute dachte ich ja, der höchste Punkt der Niederlande ist der Winterberg, aber nein, der ist wirklich in den Niederlanden hier. 300, was haben wir da, 22,5 Meter, hier am Dreiländerpunkt, am Dreiländereck. Es gibt den also wirklich in den Niederlanden, den höchsten Punkt der Niederlande, nicht nur im Sauerland. Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es den, den Staat, den kleinen Staat noch neutral, Moris gibt es mittlerweile nicht mehr und das war ja vor dem Ersten Weltkrieg und da haben viele äh, junge belgische Männer sind dann praktisch dahin gereist, weil sie dann nicht eingezogen wurden zur belgischen Armee dann zum Ersten Weltkrieg. Man hat dann, wie Walter wusste, 5000 Einwohner dann zu Höchstzeiten gehabt und wurde dann wahrscheinlich Irgendwann danach, ja 1990 stand da der, aufgelöst. Ne? Okay. Ein Ministaat mit Privilegien. Ja, wie man hier lesen kann, 1815 wurde der mini Neutral, Morisnet, gegründet, wenn man so will, weil sich die Niederlande und Preußen nicht einigen konnten, äh, wer das Gebiet hier, wem das gehört, wie das richtig verwaltet wird. Da hat man es ganz einfach neutralisiert. Bis zum Jahr 1919 galt das also gut 100 Jahre. Und das ist ja wirklich nicht groß. 315 Hektar haben wir, die 350 Hektar haben wir gelesen. Wir wandern jetzt weiter nach Morisnet, wo es auch wieder einige Sehenswürdigkeiten gibt, hat der Walter mir versprochen. Bin ich mal gespannt. Es war gerade so eine kleine Zeckensammelstrecke hier, einmal durch den Wald. Die Wege sind eigentlich ganz gut hier zum Wandern, aber klar, die Natur wächst. Ne? Es ist Juni, wenn es ein bisschen Regen so ist mal der Hitze dann schießt das ja wie verrückt, da kann ja keiner gegen die Wege freischneiden. So, hier befinden wir uns jetzt im Wald der Grenze entlang und wir laufen jetzt schön weiter nach Morisnet-Chapelle. Guck mal, da sind noch ganz viele hier äh, Essen und Trinken eingezeichnet, Walter. Kann ja nichts passieren. Ich muss auch immer nur ans Essen denken. Ne? Das ist schlimm, ne? Wenn man mit mir unterwegs ist, irgendwie weiß auch nicht. <lacht> Aber ist ja auch nicht unwichtig, eine gute Verpflegung. Auf so einer äh, langen Wanderung nicht zu unterschätzen. Aber hier auch, guck mal gerade entdeckt, auch wieder so ein Wegkreuz, das ist hier wirklich oft im Wald, haben wir gesehen. Der Straßenflohmarkt in Belgien, in diesem Örtchen. Das ist nur zu Fuß alles schlecht zu transportieren. Ne? Sonst dieses Chaiselong hier zum Hinsetzen, das hätte mir schon gefallen. Ne? Zu viel am Grill zum Sitzen. Da könnte ich meine Grillzangen da in die Schubladen unterbringen? Ja, so ein Pech. Ne? Das kann man zu Fuß vielleicht mal mit dem Fahrrad unterwegs. Das wäre das, das, wäre das einfacher heute hier. Hm. Scheint hier in Belgien irgendwie so braucht zu sein. Ne? Ja. Sehr zu so machen. <Musik> Ich weiß jetzt nicht, ob moderne Eisenbahnbrücken auch Viadukt heißen, aber bei diesem, ich sag jetzt mal Eisenbahnviadukt, da fahren nur Güterzüge auf der Strecke hier, eine reine Güterzuglinie in Belgien, bei alt Morisnett hier. Wir sind weiter auf dem Weg nach morisnett chapelle Das ist wunderschön hier zum, zum Wandern. Ich glaube, die Eindrücke kommen auch rüber hier heute. Es ist wirklich herrliches Wetter, die Sonne scheint. Gut, es sind knapp 30 Grad, aber ja auch viele Wege hier durch den Wald, Bäume, Schatten. Jetzt kommt auch wieder hier ein großer Baum mit Schatten. Das ist schon schön hier. Das kann ich nur empfehlen. Manche von diesen Drehkreuzanlagen sind dann ja auch ein bisschen fragwürdig im Sinn. Auch schon interessant hier. Aber auch schon so ein bisschen Kontrast, ne? da die alte Kirche, das alte Dorf. Und dann ballern die hier so eine Güterbahnstrecke durch, durch das Tal. Ne? Ist ja interessant, aber weiß nicht, <lacht> stört so ein bisschen die Idylle. Hier das gebaut, hier ist die deutsche Beschreibung, äh, und... 1916. 16. Begann 1915. Ja, 1916 16, 1915. zum Gedenken an die gefallenen amerikanischen Soldaten bei der Befreiung 1945. Nagoy. Ein Chateau heißt doch, glaube ich, Schloss, oder? Wie war das noch im Französischen? Oder ist da alles irgendwie ein Chateau? <lacht> ich weiß es nicht. Ich hatte mal Französisch in der Schule, aber ähm, ich hoffe nicht, dass meine ehelige, ehemalige Französischlehrerin. Ich glaube, die lebt nicht mehr. Die sieht das jetzt nicht, die würde die Hände über Kopf zusammenschlagen. Ich durfte nämlich dann Französisch nicht weitermachen nach einem Jahr. Das hat sie für ähm, zwecklos erklärt. <lacht> Kontrasten ja heute. Chapelle Marial, die Marienkapelle, hier in Morisnet chapelle Hier geht es jetzt auf den Kalvarienberg. Walter war hier auch noch nie am Kalvarienberg. Und wir schauen mal, hier soll wohl so eine Grotte sein, ein Pilgerweg. Und da haben wir auch schon... Oh ja, mit Ruhe und Ehrfurcht. Ja. Ich halt ja schon die Klappe. Ich glaube, ich habe es begriffen, das ist hier der Kreuzweg. gut, ne? Ich möchte hier weiter den Kreuzweg abwandern. Und wenn ihr alle ähm, Stationen sehen möchtet, dann müsst ihr selber herkommen. Wald, ein Schilderwald. Muss man sich auch erstmal mal durchwurschteln, wo man da hin möchte. Hier sind wir wieder an der Bahnlinie. Wir laufen jetzt entlang der Bahnlinie aus Belgien zurück Richtung Aachen. Interessant auch hier die, die Müllwanne da daneben immerhin in der Wanne geschmissen, nicht einfach irgendwohin. So Navigator, weise uns den Weg. Offensichtlich haben wir hier so eine Ritualstätte im Wald entdeckt. Sieht doch ein bisschen modern aus, die ne, Kunst. Die interessantesten Ecken möchte, Walter mir heute zweimal zeigen. Und darum sind wir diesen Weg hier vorhin schon mal gelaufen. Die Wege kreuzen sich hier. Und jetzt führt er mich hier nochmal durchs Gestrüpp, durch die Zeckensuchstrecke hier. Das hat jetzt nachher wenigstens lohnt, die Beine nach Zecken abzusuchen. Kürzlich du das rüberspringen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich noch so viel Sprungkraft habe jetzt. Sind dann hier jetzt die letzten Meter sozusagen auf der Wanderung hier heute. Bin mal gespannt, wie weit wir gelaufen sind. Der Walter zeichnet das auf. Ich habe jetzt keinen Plan. Ich meine, so um die 20 meint der wenn das so ist. 20 Kilometer. Ich merke es auf jeden Fall. Füße fangen an, weh zu tun, aber. Hier auch nochmal so eine schöne Rastmöglichkeit. Und wenn es jetzt regnen würde, würde ich mich, glaube ich, in den Regen stellen. Das wäre wär so ein Träumchen jetzt, ne? Tippitoppi, so ein Regen. <lacht> Tja, gibt es aber nicht. Immer was zu meckern, ne? Ich glaube jetzt brauchen wir keinen Navi mehr. So, hier haben wir heute Morgen geparkt. Und hier sagt Walter, das heißt die Bank beim Herrn. Hier machen wir jetzt unser Abschlusspäuschen. Ja, was? Ja, was? Weil die Wege doch manchmal gut sind. Ein und, mehr und die Gesamtzeit 6 Stunden 30. 6 Stunden 30 und 4,5 Stunden reine Gehzeit? Ja. Also ja. Liebe Leute, da waren wir ganz schön, ganz schön lange unterwegs hier heute an diesem sonnigen Tag. Aber waren am Ende auch äh, knapp 22 Kilometer. Aber wunderschön. Danke Walter. Hast du eine, eine schöne Strecke äh, für uns hab ausgesucht ich, äh, hier durch und, äh die Wallonie in Belgien, ja. durch Morisnet äh, neutral. Ja, ja ich habe was gelernt ja. Ich habe ich hab auch was in Geschichte gelernt. Und durch den Aachener Wald hier, ne? ja. Dreiländereck, wo ich vorher in meinem Leben auch noch nie war. Wunderschön. Und da seht ihr wieder, da lohnt sich doch im eigenen Land mal ein bisschen die Augen offen zu halten, dich auf den Weg zu machen bin drei Stunden mit dem Zug bis nach Walter gefahren hier und ähm, das ist ja nichts, da ne? kann man ruhig mal so einen, so einen Ausflug unternehmen. Ja. Wir werden uns jetzt noch einen schön gemütlichen Abend am Grill machen, Willen wir euch ja gerne zeigen, aber der Akku von der Kamera ist gleich leider leer, geht leider nicht, können wir euch nicht mitnehmen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und ähm, Gib uns fleißig Kommentare. Ich hoffe, der Walter macht noch mal eine Tour mit mir. Ja, er muss, gerne. Er muss den, den, den Film ja vorher es war mir eine Ehre. abnehmen, sozusagen zensieren, ne? welche Szenen da noch raus müssen, welche Bilder. Schauen wir mal. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Swobo.